uns das Hollywood Filmmuseum von außen zumindest noch so wie wir es kennen und damit herzlich willkommen im Movie Park Germany. Genau, hinter den Kulissen hat sich allerdings schon einiges getan und was sich zusätzlich auf der Baustelle hinter dem Gebäude getan hat, auf dem die neue Achterbahn Star Trek Operation Enterprise entsteht, das schauen wir uns jetzt im weiteren Verlauf des Videos mal an. Und wir schauen auch mal ganz kurz da hinten ins Waldstück rein. Dort äh, entsteht ein neues Automaze in über 2000 Quadratmetern Größe. Äh, das wird Evil Dead ablösen und wahrscheinlich hat sich da auch schon ein bisschen was getan. Da gucken wir mal kurz rein, was wir da so entdecken. Ja, und jetzt erstmal viel Spaß. Viel Spaß. Filmmuseum und hier hat sich Manuel Prosutowitz bereit erklärt, uns ein paar Fragen zu beantworten. Vorweg mal, warum sieht es hier eigentlich so leer aus? Ja, gut, die Frage stellt sich sicherlich und ich glaube, die Bauzäune vorne am Santa Monica Pier und an den Gebäuden lassen natürlich vermuten, dass hier was passiert, was mit unserem neuen Launch Coaster, Star Trek Operation Enterprise zu tun hat. Und wir brauchen natürlich für so ein großartiges Fahrgeschäft auch eine relativ große Queue-Line. Letztendlich gibt es ja auch eine Storyline zum Fahrgeschäft und wo lässt sich sowas besser umsetzen als in so einer großen Halle. Ja. Das ist natürlich schon mal sehr spannend. Du hast, du hast groß gesagt. Kannst du ungefähr sagen, wie groß die Halle ist, die jetzt so zur Verfügung steht? Ja, also wir haben jetzt im Prinzip alles komplett entkernt. Also wir haben wirklich auch die alten Bestandselemente, die Kulissen entfernt. Wir haben sogar da vorne einen kompletten Versorgungsraum noch mit dazugenommen, damit wir auch wirklich größtmögliche Ausmaße haben für das Fahrgeschäft und für das, was wir hier planen einzubauen. Und wir liegen jetzt bei ca. 1000 Quadratmeter Grundfläche. Und äh, da kommt auch noch einiges dazu, weil letztendlich die Q-Line wird ja auch noch verlängert Richtung Stationsgebäude, was sich jetzt im Prinzip hinter dieser Wand hier vorne befindet. Und äh, wenn man das jetzt öffnen würde, würden wir im Prinzip direkt auf das Stationsgebäude und äh, die Elemente der Achterbahn schauen. Hat es denn so ein bisschen wehgetan? Ich meine, das Filmmuseum hat es jetzt nun mal für die, für die Parkbesucher schon seit äh, zwei Saisons nicht mehr gegeben, richtig. Ähm, es war aber noch für Events zugänglich. Also die äh, Ultimate Pass-Saisonbesitzer, äh, äh, die Saisonpassbesitzer, die waren im letzten Jahr noch drin zu einem Event, hat es trotzdem so ein bisschen wehgetan, weil es ja doch auch eine, ein Stück Geschichte vom Moviepark auch war, das äh, zu entkehren und... Äh, na, natürlich ja. hat es ein bisschen wehgetan und äh, ja, alte Hasen, wie ich es auch bin, die schon relativ lange hier im Unternehmen sind und äh, auch so ein bisschen mit der Historie des Parks verknüpft sind und auch damals den Umbau zum Filmmuseum live miterlebt haben. Ähm, ja, ich sag mal mit einem Lachen und einem weinenden Auge, weil letztendlich ähm, ist der Tausch Filmmuseum gegen einen großartigen Loungecoaster und gegen das, was kommen wird. Wir können noch nicht zu viel verraten, aber die Ausmaße hier lassen einiges an Kreativität zu und äh, deshalb freuen wir uns und es war ein bisschen traurig natürlich, aber wir können auch sagen, dass wir natürlich viele Elemente aus dem Filmmuseum auch wieder in andere Bereiche des Parks implementiert haben äh, zu Dekorationszwecken und natürlich haben wir alles, was wirklich an, an Exponaten hier vor Ort zur Verfügung stand, äh, haben wir soweit archiviert, eingelagert und es wird dann auch zu gegebener Zeit wieder in den Park mit äh, integriert werden. So dass es jetzt nicht ganz verloren ist und wir wirklich eigentlich nur die Infrastruktur, die Wände und äh, die Vitrinen entsorgt haben. und Aber ein Großteil der Exponate ist uns erhalten geblieben und die werden wir dann auch irgendwo im Park wieder finden. Wenn wir es nicht sogar schon tun, im Roxy haben wir die ganzen wunderbaren äh, Projektoren aufgebaut. Und ich finde, das passt da wunderbar in den Bereich und äh, genauso werden wir es auch in anderen Bereichen noch machen. Und deshalb ist es zu verschmerzen und für das, was kommt hätte ich auch noch die eine oder andere Wand mehr eingerissen. Ja, wunderbar. Dann äh, wir freuen uns auf jeden Fall wahrscheinlich genauso wie ihr drauf, was wir hier in den nächsten äh, Monaten erblicken werden äh, an diesem Ort. Und bis dahin schauen wir uns jetzt noch mal ein bisschen weiter auf der Baustelle um. Uns jetzt wieder draußen am Tageslicht, raus aus dem Filmmuseum oder dem Ex-Filmmuseum ähm, und zwar auf der Baustelle. Hier ist schon einiges passiert, wenn man sich so umschaut. Schon ziemlich beeindruckend und eins der beeindruckendsten ja, Punkte oder einer der beeindruckendsten Punkte ist hier der Top-Hat. Ähm, wie groß ist der denn jetzt genau, Manuel? Also wenn wir jetzt einfach mal den Blick nach oben schweifen lassen, lässt das schon erahnen, dass der Top-Hat wirklich sehr immens und sehr sehr fall. hoch ist wir haben hier eine äh, am höchsten punkt haben wir die maximale höhe von 30 metern und äh, man kann glaube ich ganz wunderbar hier vorne sehen dass wir das lounge element direkt übergehend in die in den top hat haben und äh, ja, ja auf jeden fall sehen wir natürlich auch durch die schienenführung dass da einiges an Spaß auf unsere Gäste wartet und äh, nicht nur rauf und runter, sondern dass wir auch wirklich oben nochmal einen Twist im top Hat mit drin haben, das war uns ganz wichtig. Und äh, ja, bis zur Abfahrt kann man jetzt auch schon sehen, vom Neigungswinkel her, dass das schon, schon eine sehr, sehr rasante ist. und atemberaubende ja. Fahrt werden wird. Sieht man auf jeden Fall auch schon von außen. Also ich denke fast, oder jeder Gast, der heute äh, hierher gekommen ist, hat das auch schon gesehen, dass hier was Großes im Bau ist. Das ist allerdings nicht die höchste Stelle, wenn ich mich richtig erinnere. Nein, natürlich nicht. Also es, ist, es ist mit einer der schönsten Stellen, möchte ich sagen. Gerade, weil du auch, du hast die Silhouette unseres Parks angesprochen. Der Ausblick. Das ist natürlich unglaublich toll und macht uns auch unglaublich stolz, wenn wir jetzt morgens auf den Park zufahren und man wirklich über dem Torbogen sieht, dass sich unsere Silhouette wirklich signifikant verändert hat. Und ähm, ja, aber gut, das höchste Element ist natürlich auch schon von Weitem zu sehen und das ist, ja, das ist da vorne unser, ja, ein Element, der, wir nennen das ja die Twisted Halfpipe. Okay. Und äh, da haben wir am höchsten Punkt, haben wir eine maximale Höhe von 40 Metern. Das ist ordentlich. Ist auch die, äh, die zweithöchste Attraktion im Park nach Highfall. Nach ja? dem Highfall ist das dann die zweithöchste Attraktion. Ja, jetzt stehen wir ja quasi oder laufen durch den ehemaligen Babutist Twister Club. So hat ihn, glaube ich, auch noch kein Besucher vorher erlebt. So leer. So leer nicht, aber ist. So Erinnert schon wieder so ein bisschen annähernd an die damalige Tram Station von der Studiotour. Definitiv. Ähm, bis auf den Asphalt, den wir ja weggerissen haben, ist er fast so im Originalzustand wieder zu erkennen. Ja, back to the roots sozusagen, allerdings mit einem Zukunftsblick. Ähm, habt ihr denn für Ersatz gesorgt für dieses Jahr Halloween, jetzt wo der Babu Twister Club äh, die einzige zwölf äh, ja, Jahre aufwärts Maze? Ähm, Gibt es da einen Ersatz? Ja, natürlich. Es war uns natürlich unglaublich wichtig, gerade im Halloween Horrorfest, äh, wo wir ja sehr extrem auch auf Splatter und auch wirklich extreme Gewaltdarstellung setzen, dass wir natürlich auch für die Zielgruppe der 12-Jährigen, 12+, 12 dass wir natürlich auch wieder was anbieten und äh, diese, diese Attraktion ja nicht als verloren gilt, sondern äh, wir haben was viel Schöneres, was Neues geschaffen. Und äh, ja, es wird ja das, die neue Maze äh, hinten im Wald äh, wird es geben, wir, sie wird Evil Dead ersetzen und heißt Camp Out. Und es geht um ein Pfadfindercamp, in dem so einige merkwürdige Geschehnisse ähm, ja, passieren und ähm, also ich will nicht zu so viel verraten, vielleicht gucken wir es uns später auch nochmal an, wenn wir die Chance haben, können wir mal einen kleinen Blick wagen, eine kleine Preview, aber das wird im Prinzip den Babu Twister Club ersetzen, natürlich nicht ersetzen in, in, in Struktur und Inhalt, aber natürlich von der, von der Altersgruppe 12 Plus äh, haben wir da was ganz, ganz Schönes geschaffen. Viel mehr Thematisierung, viel mehr Effekte. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall ein, ein äh, würdiger Ersatz sein für ja, den bambu Das Da lässt sich glaubten. der Verlust wahrscheinlich sehr gut verkraften. Wir befinden uns hier an einer der spannenden Stellen der Baustelle, nämlich äh, nicht nur verläuft hinter uns seit geraumer Zeit die Warteschlange vom Bermuda-Dreieck, sondern auch dieses kleine hübsche Element namens Helix. Äh, wenn man jetzt hier auf den Boden schaut, gerade an dieser Stelle sind sehr, sehr viele, Betonfundamente, ist die Achterbahn mit den vielen Stützen äh, ja, quasi verankert im Boden. Ich kann mir vorstellen, da ist so ein oder andere Schubkarre quasi an Erde bewegt worden. Genau, Hast du äh, da zufällig ein paar Zahlen für mich? Das war nicht nur die ein oder andere Schubkarre, das war schon eine ganz äh, immense Summe an Erdreich, die wir hier mhm. bewegen mussten, damit wir natürlich überhaupt auch erstmal die, den Grundstein für die Fundamente legen konnten. Und äh, wer sich noch erinnert, da vorne auf der rechten Seite, wo jetzt der Tophead thront, war die ehemalige Studio tram tour und Der Erdhügel dort, der musste natürlich auch abgetragen werden und im Prinzip musste das Gelände auf jeden Fall erstmal plan äh, gemacht werden, damit wir überhaupt beginnen konnten. und äh, Alleine um die Erde, die wir jetzt entfernt haben, das waren 106.000 Schubkarren. Da kann man sich das mal ein bisschen besser vorstellen. Das ist eine Menge. Und ähm, ja, die liegen jetzt größtenteils auf Parkplatz A weil wir natürlich auch das Gelände entsprechend so beibehalten wollen und äh, das hätten wir bei uns auf dem Parkgelände gar nicht unterbringen können, weil das sind so immense Mengen erdreich, das ist schon sehr beeindruckend. Ja, du hast jetzt gerade die äh, Betonfundamente für die Säulen, für die Stützelemente angesprochen und äh, ja, wir haben jetzt hier mal so ein Exemplar, äh, wo man eigentlich ganz gut sehen kann, dass erstmal nur die Anker aufgebracht sind, auf die nachher die Säulen äh, geschraubt werden und äh, ja, bei den Fundamenten ist es so, dass wir 106 Tonnen Bewährungsstahl, das ist dieser, ihr kennt das sicherlich von, der, von den ein oder anderen Baustellen, wo einfach die Einfamilienhäuser errichtet werden, was in, die, in den Beton eingelassen wird, um auch äh, Decken zu gießen oder Fundamente. Diese Und Metallgitter. Äh, Diese Metallgitter, diese rostigen Metallgitter, die überall rumstehen, das ist Bewährungsstahl. Und äh, diesen Bewährungsstahl mussten wir natürlich auch in die Betonfundamente einbringen, und man kann das hier ganz gut sehen, es ist wirklich nur ein minimaler Teil des Gesamtfundamentes, was aus dem Erdreich ragt, weil unter der Erde sind die Betonfundamente alle miteinander verbunden. Und allein dafür haben wir erstmal für die Fundamente 106 Tonnen Bewährungsstahl benötigt und 2000 Kubikmeter Beton sind also wirklich aufgegossen worden in die Verschalung. Und äh, damit, damit kann wir man wirklich... das eine oder andere Haus bauen, schätze ich mal. Das sind also... mehrere Einfamilienhäuser, die wir, die wir hier bei uns auf der Baustelle an Beton verbaut haben. Also da äh, hätte man schon einiges, einiges <lacht> mit erstellen können. Ja, schon sehr beeindruckend. Ja, wir befinden uns hier gerade im kleinen Indoor-Part, den die Achterbahn hat. Ist ja im Vorfeld der Kommunikation von euch auch schon so ein bisschen klar geworden. Es wird auch ein Indoor-Part geben. Kannst du schon so ein kleines bisschen verraten, was für eine Funktion, der für die gesamte Achterbahn so haben wird? Wir sind natürlich an einem Punkt, wo wir jetzt auch noch nicht allzu viel verraten können. Weil letztendlich klar, es wird um die Lizenz Star Trek und um das Fahrgeschäft Operation Enterprise wird es natürlich auch eine Storyline geben. Wie auch bei den letzten Attraktionen von Helsing's Factory und Lost Temple, werden wir natürlich auch hier eine Storyline haben, wo wir den Besucher in den Film, in die Lizenz hineinziehen werden. Und äh, dieses Immersive ist für uns natürlich auch eine, ein, eine sehr große Herausforderung, weil das ist uns ganz wichtig, dass wir bei neuen Attraktionen und bei Neuheiten, die wir bauen, auch wirklich immer wieder dieses Gesamterlebnis und nicht letztendlich nur das Fahrgeschäft für den Gast anbieten, sondern ein, ein Gesamterlebnis. Und ähm, wie gesagt, zu so viel können wir noch nicht verraten. Wir werden in den nächsten Tagen bestimmt nochmal mit unserem Geschäftsführer auch das ein oder andere Detail verraten. Ähm, aber ich kann zumindest verraten, dass natürlich dieser Teil hier in der Halle äh, ein essentieller Bestandteil der späteren Storyline sein wird. In romantischer Camp-Atmosphäre haben wir uns jetzt hier um das Lagerfeuer versammelt, denn neu dieses Jahr zum Halloween Horrorfest ist unter anderem auch das neue Maze Camp Out. Ja, Camp Out, äh, ihr erinnert euch vielleicht, vorher war hier Evil Dead. Camp Out ist allerdings jetzt ein ganz anderer Ansatz. Ähm, wir befinden uns immer noch im Wald, allerdings äh, bei einem klassischen Lagerfeuer. Wer kennt es nicht? Der Banjo-Abend am äh, Rande des gemütlichen Lagerfeuers, nach Schwimmen etc. und sonstigen Aktivitäten. Das Problem ist nur, dass bei diesem Camp... Ja, das eine oder andere schief läuft und irgendetwas hier im Walde ist. Ein, man munkelt, dass der Soulcatcher hier äh, sein Unwesen treibt und die Campbewohner heimsucht. Ähm, ja, das müssten wir dann, glaube ich, selbst herausfinden in, äh, während des Halloween Horrorfests. Genau, denn äh, der wesentliche Unterschied zu letztem Jahr, wo an selber Stelle Evil Dead stattgefunden hat, ist, dass das Maze jetzt ab zwölf Jahren freigegeben sein wird. Das heißt, äh, das hier ist im Prinzip der Ersatz für den Babu-Twister-Club. Und ähm, man hat jetzt aber auch keine Filmlizenz mehr, dadurch ist der Moviepark ein bisschen in der Lage flexibler umzugehen, sowohl mit der Thematisierung als auch mit den Effekten. Es muss nicht mehr alles mit einem Lizenzgeber abgestimmt sein, sodass hier also eine eigene Story mit eigenen Effekten und auch mit eigenen Schockeffekten stattfinden kann, so dass wir sehr optimistisch sind, dass sich hier in diesem Waldstück der ein oder andere Horror äh, demnächst abspielen wird. Ja, und mehr wollen wir auch schon gar nicht verraten, denn äh, ja, da kommt in den nächsten Tagen noch ein bisschen was von uns. Also ihr werdet auch Halloween nicht auf dem Trockenen sitzen, da werden wir hier wahrscheinlich noch mal kurz vorbeifahren. Und äh, genau, das war unsere Berichterstattung. jetzt erstmal. Äh, viel Baustelle, ein bisschen Halloween und mehr Halloween kommt dann demnächst. Und ja, wir wünschen euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haben wir das auch hinter uns? Jo. Ja. Aber jetzt mal, mal ganz ernsthaft, würdest du hier irgendwie eine Nacht so ah, Wenn ich da so reingucke, ah, ich glaube nicht. Nein, nein, nee. ja, ja, ja, hat Mein Beilad an ich jeden, der hier schlafen schön. muss. Ja.